Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, mal wieder aus dem Ruhrgebiet. Ich bin hier auf dem Sonntagmorgen heute nach Duisburg gefahren. Ihr seht schon im Hintergrund der Harry. Mit dem Harry bin ich ja schon mal geradelt. Hallo. Und der Klaus von Kanal Klaus fährt Rad, richtig? Genau. Ey, hab ich habe mir gut gemerkt, ne? <lacht> ist auch mit dabei und wir machen heute eine kleine Herrentour hier. Der Harry hat das wieder vorbereitet. Ist ja auch besser so, wenn ich keine Strecken plane. Ich glaube, Komoot ist auch wieder im Spiel, aber... Ähm, mal schauen, auf was für Abwege wir uns hier heute bewegen. Heute wird ja auch ganz spannend, äh, drei Versionen von der Tour nachher sehen zu können. Ich bin mal gespannt, was die beiden dann zusammenklöppeln aus unserer Tour. Okay. Oh, Jetzt geht es hier richtig ins Grüne, über die grüne Ampel. Da muss ich mit. Kommen wir gleich zur ersten großen Attraktion hier heute bei der Tour, Tiger in Turtle, die begehbare Achterbahn und wie der Harry mir gerade gesagt hat, uns gerade gesagt hat, hier das neue Schwanstein des Ruhrgebiets, jedenfalls von den Touristenmassen, ähm, die hier wohl mittlerweile das ganze Ding sehen und begehen wollen, bin ich mal gespannt. Musik Ich bin ja gespannt gleich hier, wie gehbare Achter waren. Das ist ja was für uns Bogen, ne? für Spielkind. Oben gibt es gleich Frühstück. Ja, liebe Leute, hecheln statt Lächeln hat der Harry jetzt auf seinem Shirt stehen und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, letztes Mal habe ich fast schon das Gewissen gehabt, dass ich ja motorisiert raufgefahren bin zu unserem Frühstücksspot und ähm, heute können wir alle lächeln, alle mit dem Elektrorad unterwegs. Jetzt weiß ich, warum er das als Bodenwelle bezeichnet hat. Ja, aber hier ist auch eine herrliche Aussicht ne? und wir gehen gleich mal rauf, dann sehen wir bestimmt noch besser. Aber ich bin schon ganz begeistert hier. Klasse. Ja, liebe Leute, ich glaube, ich habe das noch nie irgendwo erwähnt, aber ich habe so ein bisschen Problem mit Höhe. Wir sind gar nicht jetzt so hoch hier ähm, geklettert, aber das Ding wackelt auch so ein bisschen. Und von daher geht es jetzt wieder runter. Und dann noch ein bisschen von hier gucken. Wie gesagt, hier die begehbare Achterbahn. Magic Mountain, Tiger and Turtle. Guck mal, wie grün das hier ist. Es ne? ist natürlich auch so ein bisschen windig hier oben auf der Landmarke, aber der Harry gibt alles, kümmert sich wie eine Mutter, dass wir jetzt hier frischen Kaffee bekommen. Immer diese Leute mit den Kameras hier. Guckt euch das an. Hier da so ein YouTuber, hier noch so ein YouTuber. Ich verstehe das nicht. Ja, leckeres Frühstück ist zu Ende. Haben jetzt ja auch <lacht> ganze sechs Kilometer geschafft in zwei Stunden. Mit dem Harry schafft man das ja immer. Ne? Man unterhält sich so nett und kommt dann nicht so wirklich voran hier heute. Ne? Aber nun ja, wir gucken, was wir noch für Sehenswürdigkeiten hier präsentiert bekommen. Hier nochmal Tiger and Turtle, die begehbare Achterbahn. Dann muss ich gucken, dass die Jungs mir nicht wegfahren. Blauen Himmel gibt es ja gerade nicht zu sehen heute und es ist auch noch ordentlich Niederschlag gemeldet hier. Mal gucken, wir mit der Geschwindigkeit weitermachen. Äh, wenn wir wohl nicht so weit kommen heute. <lacht> Na gut, vielleicht werden wir weit kommen, aber wir werden nicht lange trocken bleiben. <lacht> oh je. So. Wir versuchen jetzt mal hier oben auf dem rhein weiter zu radeln. Das ist ja sogar asphaltiert, Junge. Guckt euch das an. hier nicht, aber gut geschottert. Brücke aus hier. Eine interessante Aussicht. Krefelder Die Tippitoppi. Eine etwas größere vergleiche Bauart. Die ist aus der Kaiserzeit. Heißt auch kaiser wilhelm Brücke. Wird heute noch gedreht, weil das ist der Hafen. Dann liegen ja hinten auch Schiffe drin. Die wird von Hand betätigt. Ja, da geht also, krabbelt einer unten rein und dann kurbelt er die. Zurzeit wird, ist die, die, die Straße gesperrt, man kommt nicht rüber, weil sonst wären wir rübergefahren. lernen wir ja richtig dort. was heute hier. Normal liegt der bei 2,30, 3,30. 330. Und Ziemlich und hoch das Wasser hier im Moment. Ja. Der tiefste Stand, der mal war, den ich gesehen habe, war 65. Die Hauptstadt hier ist in Öding. hier in Krefeld, eine alte Wehrburg, noch richtig mit ja, Zugbrücke ist es jetzt nicht mehr, aber wenn man die hochklappt, klappen würde, wäre man da sicher. Ganz schönes Örtchen, wo der Harry uns hier hingebracht hat, wieder ein bisschen was zu sehen, Die Sonne scheint auch wieder, da freue ich mich, da freuen wir uns, tippitoppi. Weitarmiges Kreisen. Ich kapier das überhaupt nicht. So? Ist eher so Salsa-Tanzen. Ne? <lacht> hm. Guck mal. Jetzt wissen wir auch, wo der Weihnachtsmann seinen Schlitten geparkt hat. Fress nach oben. gerade ist halt auch gekommen, so. Fress nach oben aus Die Botanik ganz weit auf dem Vormarsch. Er hätte es ja mal freischneiden können für uns hier. Ja, ich habe hier schon... An, dass ich Rheinradweg hier auch gefahren bin. Das kommt mir sehr bekannt vor. Und der Teil hier der Strecke kommt mir sogar bekannt vor, weil das ist hier der Eurovelo 15. Der Rheinradweg. Hier bin ich ja gefahren, von, als ich von Basel aus nach Hause gefahren bin. Ich kann mich noch erinnern. Das war der vorletzte Tag hier von, von Remagen bis nach Essen am Waldener See. Nicht die entgegengesetzte Richtung gerade, das weiß ich noch. Es ist total starker Gegenwind, das ist mal ein richtig guter Test jetzt hier für meine Mikrofonbastelkonstruktion hier. anderes übrig, als dann auch mal über so eine Autobahnbrücke zu radeln, um über, über den Rhein zum Beispiel hier zu kommen. Es gibt Stücke Wasser darunter, und auch eine Fähre, aber ähm, Harry hat jetzt entschieden hier als unser Guide heute, dass wir über die Brücke fahren, über die Flughafenbrücke Richtung Düsseldorf. Kommen wir hier zum Dorf an der Düssel. ist gleich in Kaiserswert und äh, da gibt es eine, eine kleine Imbiss, eine kleine Mittagspause, einen Schneck, ich freue mich schon. Jetzt hier in Kaiserswerth. Und der, der Harry informiert sich noch mal eben, dass er uns gleich auch hier ähm, richtig uns Touristen hier eine Auskunft geben kann, was wir hier überhaupt sehen. Offensichtlich eine Ruine. So, das ist die Kaiserpfalz hier in Kaiserswerth. Und Heinrich der Dritte wurde hier als Sechsjähriger von den Erzbischöfen aus Köln entführt in der Nacht-und-Nebel-Aktion und auf die Burg bei Andernach gebracht, wo auch die Reichsinsignien waren und dort dann letztendlich auch großgezogen. Und das war dann später der, der den Gang nach Canossa gemacht hat. Hier war er mal zu Hause. Und jetzt auf den Knien bis nach Canossa gerutscht? Ja, der musste beim Papst ein bisschen um Entschuldigung betteln. Ja. Aber er ist ein Stückchen, ne? Das ist ja mehr als so ein Mammutmarsch, ne? Auf die Knie nach Canossa. Ich weiß nicht, wo er das, angefangen das hat. das mit dem Schuhwerk, bin. auf die Knie brauchst du kein Schuhwerk ne? von damals. Naja. Der Harry hatte nicht zu viel versprochen hier und der Currywurst am Berliner Imbiss hier in Düsseldorf. Keiner War wirklich lecker. haben noch ein kühles Kalkgetränk. Ja, kühles Kalkgetränk ist auch gut dazu genossen. Und jetzt geht's weiter zur Eisdiele. Ist ja Sonntag. Da müssen wir natürlich ein mehrgängiges Menü einnehmen. gibt's gibt es noch ein lecker Eis. Ja, wir wissen ja alle, wie angenehm das dann gleich ist weiter zu radeln. Wenn man so ein Päuschen hatte hier. ne? Lecker mit Currywurst, Pommes, ähm, Bierchen war es ja nicht, ein Radler. Und jetzt hier der Eisbrecher auch mal Hand. Jetzt haben wir keine Köpfe, ne? Jo, das würde ich so sagen. <lacht> kommt, wir rutscht mal drunter. Wie ist die Currywurst? Wer die nach hinten will? Kopf. Okay. Wir müssen ein bisschen runter sonst jetzt haben wir keine Köpfe. Wir müssen ein runter. Das ist der Kopf ab. Ha, ha, ha, ha, ha. Wir sind in den Flughafen Düsseldorf. die Flugzeuge gucken können gleich hier. Und der Flieger da vor uns im Bild sieht nicht so aus, als ob der zum Fliegen gedacht ist würde man ja praktisch nicht auf dem Flughafen zusammenbauen, so ein Flugzeug, oder? Ah, da wird der Harry uns bestimmt gleich aufklären. Wenn man das ein bisschen näher betrachtet, sieht man auch, dass gar kein, gar kein Fahrwerk drunter Dieses Flugzeug kann nie fliegen. Das gehört zur Flughafenfeuerwehr. Richtung eines Spaltbauwerks. Ja, das, das sieht offensichtlich äh, sehr gut versperrt aus hier. Da kommen wir auch nicht drum herum. Unerwartetes Ende hier des Weges. Ne, da hat der Harry sich aber nicht gut vorbereitet hier zu heute. Wie siehst du das, Klaus? Der hätte ja, ja vorher mal abradeln können. Ne? Das ja, hätte er ja also wissen können. Also. Der Weg ist seit einem Jahr gesperrt. Also, seit einem Jahr gesperrt hier. Für ein Jahr, <lacht> wie auch immer. Nein, Quatsch, da kann der Harry ja auch nichts für. Ist halt so. Und ähm, ich habe wieder mein, mein Frosch-Outfit angezogen, denn es fängt ein bisschen an zu tröpfeln. Und ich glaube, ähm, das könnte gleich auch ein bisschen mehr anfangen zu tröpfeln. Noch mal Blick auf den Flughafen. Eigentlich wollten wir ja hier Flugzeuge starten und landen sehen. Vielleicht kommt da gleich noch eins. Bevor ich die neue Imprägnierung der äh, sage ich schon, Regenjacke testen kann. Da bin ich nämlich gestern frisch imprägniert in der Waschmaschine. Und gleich bin ich schlauer, was was gebracht hat. Da bin ich dann ja wieder Kind, ne? so Flugzeuge gucken. Das macht Spaß. Blauer Himmel. Wolke. Ich finde den Fehler in der Fahrtrichtung. <lacht> Aber so wie es aussieht fahren wir der Regenwolke hinterher. Die sticht vor uns weg. Das ist natürlich eine feine Sache. Ne? Also der Regenjackentest ist positiv ausgefallen, ähm, Jacke ist wieder trocken, ist also abgeperlt das Wasser. Gut, das war jetzt ja auch nicht viel Wasser, aber ähm, offensichtlich hat die Investition von, ich glaube, 12 Euro hat die Flasche gekostet und da kann man ein paar Mal mehr mit ihm sich gelohnt. Auch die Möglichkeit, mal hier Pause zu machen, wunderschön. Wir radeln ja gerade durch, durch den Wald hier in Richtung... Duisburg zurück. Kannst du Mühle spielen? Dich mit den Waldarbeitern unterhalten. Na gut, das ist ziemlich einseitige Unterhaltung dann, aber. Eine Boccia bahn Wir fahren jetzt hier. Die Schlossallee entlang auf die nächste Sehenswürdigkeit, so das nächste Highlight. Und zwar ist das ist der Familiensitz der Grafen von Spee. Ich glaube, es sind nicht die von den von den Spee Megaperls, sondern irgendwie wohl so immobilien Wie sagt man so schön? Mogule heißt das, ne? Immobilien-Mogule. Da ich irgendwie ein bisschen ähm, Wortfindungsstörung. Vom nahen hier das Schloss Heldhof, also der Familiensitz der Grafen von Spee, die ähm, wahrscheinlich nichts mit dem Megaperls zu tun haben, <lacht> Und ähm, sind in die Schlossallee jetzt hier rauf geradelt. Die radeln wir gerade wieder zurück. Und hier gibt es auch noch so einen Rhododendronpark park mit Ausstellungen, aber momentan war von dieser Seite halt nicht daran. Es gibt keine Rhododendron zu sehen. Wenn ich bei meinen Ausflügen in den Niederlanden schon kein Tulpenfeld gesehen habe, so zumindest jetzt hier am Rhein zwischen Düsseldorf und Duisburg eine Rosenplantage. Direkt neben der Weihnachtsbaumplantage. Nach jetzt 71 Kilometern Zielgrade, Biergarten. In Duisburg, Waldmannsheim. Freunde, wir wollen ja eigentlich jetzt hier noch ein Bierchen draußen im Biergarten trinken, sind es aber drinnen gelandet. Das ist jetzt nicht dem Wetter geschuldet, sondern dem Angriff der Killer-Moskitos da draußen. Gerade ein ganzer Schwarm. Bei Moskitos hat das auch Schwarm, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls haben wir uns jetzt lieber hier reingesetzt. Dann gibt es noch ein lecker alkoholfreies Weizen. Ja, liebe Leute, das war schon wieder die Tour hier heute in Duisburg mit Krefeld und Düsseldorf, die Runde und am Ende des Tages sind es jetzt 73 Kilometer geworden, in neuneinhalb Stunden. Da haben wir uns ganz schön gesteigert, der, der Harry, der Klaus und ich. Weil letztes Mal, als Harry und ich hier unterwegs waren, waren es in neun Stunden nur 60 Kilometer. Haben mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, heute mit euch unterwegs zu sein. Harry hast du ähm, super ausgearbeitet. Auf weil am Flughafen halt die, die Sackgasse war. Aber kann ja mal passieren, ne? dass da so ein paar Bauarbeiter mal so einen Zaun hinbauen. Machst, machst du nichts. ne? Machst du nix. Und Klaus hat uns ähm, eingeladen, mal eine Tour mit ihm am Niederrhein zu fahren. Der Klaus kommt aus Kleve. Da haben wir natürlich auch sofort Ja gesagt. Ne? Niederrhein ist wunderschön. Bisschen in die Niederlande rüber. Wenn, äh, ich habe fast gesagt, das Wetter das wieder zulässt, aber es gibt ja auch noch andere Bedingungen, ne? die das Ganze ein bisschen erschweren, aktuell in die Niederlande zu fahren. Da müssen wir aber mal ein bisschen warten. Ja, auf jeden Fall äh, war es eine wunderschöne Tour. Mir hat Spaß gemacht. Mir auch. Mir auch. Ja. Ich sag Dankeschön. Gerne. Komm gerne wieder und dann auch gerne mal zum Niederrhein. Ja, gerne. Alles klar, liebe Leute. Ups, bisschen verkippelt hier. Also dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.